Wahnsinnig interaktiv. Ich glaube, jetzt schon ist es die Mittagspause. Man kann jetzt schon sagen, dass wahnsinnig viele Impulse dabei waren rund um die Fragen, was bewegt den Markt, welche Technologien werden wirklich funktionieren, was ist im Zweifel nur Hype und wie können das Unternehmen tatsächlich für sich nutzen. Und ich finde es halt toll, dass tatsächlich die, ja, sowohl die On- als auch Offline-Welt hier zusammengebracht wird und dadurch auch Synergieeffekte so entstehen.